A Hitler kehrt wieder her, sagst du. Ein Hitler, der aufrannt mit dem Gesindel, das, was sie da bei uns bereit macht. Mit den bloßfüßigen, die was sie da auf unsere Kosten ins gemachte Bett legen wollen, was aus der Hahn zu nichts bringen. Mit den Negern, die, Neger, die was unsere Kinder mit Drogen vergiften. Mit den Kamilltreibern, die was mit ihren Moscheen unserer so Landschaft verschrandeln, Mit den Kopftuchweibern, die in an das Deutsch lernen. Und mit ihren sechs Bankerten von der Kinderbeihilfe leben. Auf unsere Kosten. Ein Hitler kehrt wieder her, der aufräumt. Ein Hitler, der die Juden vergast hat, die zeigen Jehovas aufkennt und die Kommunisten in Schell angehakt hat. Ein Hitler kehrt wieder her, sagst du, der aufräumt. Weil du, du kehrst ja nicht zu dem Gesindel. Du bist schon kein Bloßfüßiger, kein Neger, kein Mölltreiber, kein Kopftuchgrädel. Du bist schon kein Jut, kein Zigeiner, kein Kummel. Weil du, wenn er mal aufgerannt ist, dann gehst ja du zu den Herren. Dann gehst ja du zu den Herren, die die Groschen halten müssen wann die Wurscht immer teiler wird und nur mehr nach Müll schmeckt. Zu den Herren, denen uns die Kinder abrichten, dass sie fordern vordernden Auszeigen, wann das über die Steuern aufregt. Zu den Herren, die zu keiner Wahl gehen brauchen, dass es keine Parteien mehr gibt. Zu den Herren, die in der Zeit nur lesen dürfen, was der Propagandaminister erlaubt. Dann kehrst ja du zu den Herren, die sie für heute immer weniger kaufen können, weil dafür Führer Raketen braucht. Dann kehrst ja du zu die Herren, die in der Schlange vom Geschäft keine Witze über den Ernährungsminister machen dürfen, weil sonst nämlich a ins KZ kommen. Dann kehrst ja du zu die Herren, die fürs Krieg gestellt werden und sagen, dass der Führer ein Krieg anfängt. Und du kehrst dann zu die Herren, die an die Front geschickt werden, wann der Krieg anfängt. Ja. Du kehrst dann zu die Herren, die verblieben dürfen. Ist mein China vielleicht, oder in Afrika. Und was etwa dann verstreut werden oder verbrennt zu Oschen und Wasserdampf. Zu die Herren kehrst dann du, wann wieder ein Hitler kommt.